willkommen zurück zu einer weiteren folge meines gvg tutorials dies ist die 13 folge und dieses mal soll es um das thema verteidigungsarmeen gehen ich habe hier schon mal eine karte geöffnet und zwar die karte des zeitalters des alle zeitalter und äh, wie ihr seht gibt es hier einen sektor der durch uns ziemlich gut verteidigt ist das erkennt ihr an diesen grünen pünktchen unterhalb des sektors Verglichen mit beispielsweise den Sektoren, wo nur zwei Pünktchen sind, sind hier eben neun Stück drin. Und ich möchte jetzt hier mal demonstrieren, wie man noch eine weitere Verteidigung stellt. Man klickt also hier auf die Sektoransicht im Menü und kann dann hier auf der rechten Seite die Verteidigungsarmeen sehen. Ihr seht, hier sind bereits acht, nein, sieben ähm, Truppen drin und es fehlt noch eine letzte das hier unten ist ja der Angriffsbereich und das ist der Verteidigungsbereich. Und da würde ich jetzt nochmal eine Verteidigung reinstellen. Ich will dafür einfach Truppen, die ich jetzt nicht so dringend benötige und stelle die jetzt hier rein, in diesen letzten Slot, der noch offen ist. Wenn man Truppen aus dem richtigen Zeitalter gewählt hat, dann wird eben dieser Slot gelb oder dieser Pfeil gelb und äh, in dem Moment kann man eben auch die verteidigungsarmee platzieren und wenn ich das mache kommt hier noch mal so eine sicherungsmeldung weil die armee dann aus dem eigenen inventar verschwunden ist und man die dann nicht mehr wiederkriegt und ich klicke das jetzt hier mal weg weil ich das nicht brauche diese meldung und jetzt ist die armee dort platziert man kann es jetzt auch sehen das sind die acht bohr ranger die ich hier ausgewählt hatte im voraus so ansonsten ziehe ich jetzt hier mal in meine ausgewählten Armeen einfach mal nochmal acht Boar Ranger rein, um euch etwas anderes zu demonstrieren. Und zwar gehe ich jetzt hier mal rüber in die Zukunft und ähm, tue jetzt mal so, als würde ich jetzt hier verteidigen wollen. Und da sehen wir auch, hier ist ein Slot theoretisch frei. Und dort könnte man Armeen reinstellen, aber es geht mit den Bohrranger nicht, weil die Bohrranger eben keine Einheiten aus der Zukunft sind. Das heißt, man muss immer die Einheiten verwenden, die in dem Zeitalter nötig sind zum Verteidigen, also Zukunftseinheiten im Zeitalter der Zukunft, außer mit der Ausnahme ähm, im Arza, also alle Zeitalter, kann man eben alle Einheiten aller Zeitalter verwenden. Und wenn ich jetzt hier Zukunftseinheiten auswähle, dann seht ihr auch, der, der Pfeil wird gelb und man könnte das jetzt hier reinstellen. Nochmal zurück zum ASA. Es gibt eine Ausnahme. Die muss ich. Ja. Eigentlich gibt es zwei Ausnahmen. Ich will jetzt hier mal nochmal einen anderen Sektor und stelle mir hier die Bronzezezeiteinheiten ein und will die aus. Und wir sehen, dass die ausgewählte Armee nicht verwenden kann im Allerzeitalter. Das heißt, es geht jetzt nicht, dass man hier einfach nur bronzezeit reinstellt. reinstellt Also man muss im, auch im Arzer mindestens Einheiten aus der Eisenzeit verwenden, um dort verteidigen zu können. Die Idee dahinter, die Bronzezeiteinheiten zu verbieten, war einmal, dass es früher ziemlich üblich war, alle Sektoren voll zu verteidigen und zwar mit Hilfe von Speerkämpfern. Ich habe jetzt leider keinen aus der Bronzezeit und zwar mit dem Hintergrund, dass man Speerkämpfer eben extrem schnell aufbauen kann. Also man muss hier ja jetzt eigentlich nur eine Speerkämpferkaserne bauen. Das geht zum einen sehr schnell, die ist in 20 Sekunden aufgebaut. Und wenn die dann aufgebaut ist, dann kann man hier eben auch in zwölf Sekunden Sperrkämpfer produzieren. Und viele Gilden haben einfach das komplette Zeitalter Aza mit diesen Sperrkämpfern zugestellt, damit, es, die, damit die Sektoren zumindest den Anschein erwecken, dass sie voll verteidigt sind. Und sie gleichzeitig ein bisschen dafür sorgen, dass der Gegner eine Zeit lang braucht, diese Sektoren einzunehmen. Und das hat InnoGames irgendwann unterbunden, weil sie das so nicht vorgesehen haben. Es geht eigentlich auch nur mit dieser einen Truppe, dass man die so schnell produzieren kann. Alle anderen Einheiten brauchen eben ein bisschen. Also selbst wenn ich jetzt hier eine ja, also ich bräuchte jetzt zum, zum Beispiel schon mal 30 Minuten, um Reiterstelle aufzubauen. Und ich glaube dann, die Reiter zu produzieren, dauert auch pro Einheit eben nicht nur ein paar Sekunden, sondern relativ lange, bestimmt eine halbe Stunde oder zwei Stunden oder sowas. Ich bin mir da nicht sicher, wie lange das dauert. Aber nicht so nicht, es geht nicht so schnell wie mit den Speerkämpfern, die ja im Prinzip die Demo-Einheit sind, mit der man eben auch die Tutorials abschließt. Es gibt eine weitere Sache, die man beachten muss, und zwar beim Verteidigen von Sektoren entstehen euch Kosten. Die sind nicht wirklich vergleichbar mit den Kosten, die ihr habt, wenn es darum geht, Belagerungsarmeen zu stellen, weil die Kosten für Belagerungsarmeen eben sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark steigen. Ich zeige euch jetzt hier mal die, in der Sektoransicht, wie viel es kostet hier Slots für die Verteidigung freizuschalten. Ihr seht, wenn ich jetzt hier Einheiten der Zukunft auswähle, wäre jetzt der zweite Slot eben gratis. Der erste Slot wird ja immer befüllt mit der Armee, die man zum Angriff genutzt hat. Der zweite Slot ist gratis und man kann jetzt hier eine, ja, eine Zukunftsverteidigung reinstellen. Der dritte Slot würde jetzt jeweils 30 Güter der Zukunft kosten, von jedem Gut. Ich kaufe das jetzt mal. Der vierte kostet auch 30, der fünfte kostet dann doppelt so viel und der sechste ebenso 60 und der siebte und achte kostet jeweils 90. Also ihr seht, die Kosten für die Verteidigungsarmeen halten sich in Grenzen. Das ist nicht kann nicht so schnell so stark steigen wie bei Belagerungsarmeen, die man setzt, aber es ist jetzt auch nicht nichts. Also man sollte sich schon überlegen, wo man Verteidigung setzt, insbesondere wenn man nicht so viele Güter hat. Nun kommen wir mal zum Punkt, was stellt man denn da am besten rein in eine Verteidigung? Also strategisch ist es jetzt für uns sinnvoll, diesen Sektor hier zu verteidigen, weil wir uns im Krieg mit der Gilde hier unterhalb befinden und dann eben versuchen werden, morgen ähm, diese Bilder anzugreifen. Und damit wir eben einen strategischen Zeitpuffer haben, um das zu machen, brauchen wir in dem Sektor möglichst gut verteidigende Einheiten. Und da kann man sich jetzt mal überlegen, was man da jetzt am, am ehesten verwendet. Es gäbe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man gar keine Einheiten dieses Zeitalters hat, auch Verteidigung setzen zu können. Also beispielsweise, wenn man jetzt selbst noch gar nicht in der Zukunft ist, sondern zum Beispiel erst in dem Industriezeitalter, dann könnte man auch helfen zu verteidigen, indem man einfach nur acht Agenten auswählt und diese in die Verteidigung setzt. Das Problem mit acht Agenten ist, dass die ohne Probleme geschlagen werden. Das heißt, insbesondere wenn der Gegner Fernkampfeinheiten einsetzt, sind diese Agenten ja geschlagen, bevor die überhaupt nur ansatzweise in die Nähe des Gegners kommen. Agenten kann man also eigentlich nur verwenden, um den Eindruck zu erwecken, dass denn ein Sektor voll verteidigt ist. Man sollte sie eigentlich möglichst gar nicht verwenden, wenn man Sektoren ernsthaft verteidigen will. Also auch nicht in dieser Form als Auffüller. Wenn man ernsthaft verteidigen möchte, sollte man wirklich idealerweise eine Truppe nehmen, die stark ist gegen bestimmte Einheiten. Beispielsweise hier in der Zukunft, 8 Railguns sind eine starke Verteidigung gegen die Schwebepanzer, weil die Railguns eben die Tarnung von Schwebepanzern ignorieren und trotzdem auf sie schießen. Und mit 8 Railguns hat man schon eine relativ gute Chance, dass man den Angreifer, wenn der mit 8 Schwebepanzern angreift, schon einige Einheiten ordentlich anschlägt oder sogar zerstört beim Angriff. Und wenn Einheiten ein, äh, stark angeschlagen oder zerstört werden, dann muss der Gegner halt die Truppen tauschen, bevor, bevor er erneut angreift und das bremst halt den Gegner aus. Und deshalb sollte man sich schon überlegen, welche Armeen man in die Verteidigung stellt und wie diese Armee vielleicht dafür sorgen kann, dass der Gegner ein bisschen länger braucht, um den Sektor einzunehmen. Wenn der Gegner jetzt allerdings sieht, okay, da sind acht ähm, Railguns drin, dann kann der Gegner natürlich hier entsprechend eine wählen, wie beispielsweise die Drohnenschwärme. Die haben ja auch die Fähigkeit rascher Einsatz und können mitten auf der Karte erscheinen und so relativ rasch diese Railguns angreifen und sind auch, auch, auch als Erste am Zug und sind haben außerdem einen Angriffsbonus gegen Artillerieeinheiten. Also wenn der Gegner jetzt zum Beispiel mitbekommt, okay, du hast jetzt nur Railguns in der Verteidigung, dann nimmt er vielleicht einfach die Drohnenschwärme und geht damit gegen die Railguns vor und kann dann quasi problemlos Stück für Stück immer wieder die gleichen Railguns einsetzen und muss die fast nie tauschen, um angeschlagene Einheiten oder zerstörte Einheiten zu ersetzen. Und deswegen ist es Zudem sinnvoll, nicht nur immer die gleichen Truppen als Verteidigung reinzusetzen, sondern auch nochmal andere Truppen, die insbesondere die Konteeinheiten der Truppen, die man sonst drin hat, schlagen können. Und wenn man jetzt mal guckt, die Railguns sind ja schnelle Einheiten und was ist denn hier als Konteeinheit geeignet? Da könnte man jetzt beispielsweise wiederum Schwebepanzer wählen. Also wäre eine Mischung aus Schwebepanzern und Railguns zum Beispiel keine so schlechte Verteidigung in der Zukunft. Ja, was könnte man noch wählen als Verteidigungseinheit? Man könnte natürlich auch Einheiten wählen, die über kein Zeitalter verfügen, wie beispielsweise die Fahnenwachen. Aber die Fahnenwachen sind eben Einheiten mit extrem schwachen Angriffs- und Verteidigungswerten. Die sind hier nicht wirklich ernsthaft verwendbar. Ähm, man könnte sie eben nur, genauso wie die Agenten, nutzen, um den Anschein zu erwecken, dass dieser Sektor voll verteidigt ist. Das Gleiche gilt im Fall für die Fahnenwachen, denn die sind ebenso sehr, sehr schlechte Einheiten für die Zukunft. Man kann die durchaus verwenden im dem frühen Mittelalter oder in der Eisenzeit, vielleicht auch noch im, im Hochmittelalter, aber für die höchsten Zeitalter sind die ziemlich wertlos. Ähm, eine andere Möglichkeit wären Helden, die kann man durchaus einsetzen. Und es gibt auch bestimmte Zeitalter, da sind die so ziemlich die stärkste Verteidigungstruppe oder auch die ziemlich stärkste Angriffstruppe. Allerdings haben Helden auch einen anderen Nachteil noch. Und zwar mögen es viele gegnerische Spieler persönlich gerne, wenn Heldenverteidigungen in den in den Sektoren stehen, weil eben Helden die meisten Punkte abwerfen, die meisten Kampfpunkte und dadurch eben diese Spieler am schnellsten in der Rangliste aufsteigen können. Was das Stellen von Verteidigungsarmeen betrifft, gibt es auch die Möglichkeit, Verteidigungsarmeen während eines Kampfes nachzustellen. Also man kann ja nicht wirklich verteidigen, weil... Wenn kein Schild auf einem Sektor ist, kann eben ein Sektor jederzeit angegriffen werden. Also das könnten wir jetzt beispielsweise hier bei den Nachbarn Serenity, da könnten wir sofort einen Angriff durchführen, wenn wir eben wollen würden, weil wir einen Sektor von uns daneben haben, der eben kein Schild drauf hat. Und wir könnten jetzt hier jederzeit einen Angriff drauf ausführen. Und es gibt keine Möglichkeit für Serenity, sich jetzt hier zu verteidigen, außer wenn wir die Verteidigungsarmee draufgesetzt haben, unsere Verteidigungsarmee zu zerstören. Aber nachdem die Verteidigungsarmee zerstört ist, können wir natürlich sofort wieder eine neue Verteidigungsarmee stellen und diesen Angriff erneut versuchen. Die Möglichkeit jetzt hier trotzdem, insbesondere während eines Kampfes, zu verteidigen, ist dann, während der Angriff läuft, eben die Verteidigungsarmeen zu verstärken. Also wir sehen jetzt hier auf diesem Sektor, da hat die Guild of Serenity nur eine einzige Verteidigungsarmee drin und der Sektor ist natürlich besser verteidigt, wenn er acht Verteidigungsarmeen drin hat. Und wenn wir jetzt hier angreifen würden, eine Belagerungsarmee setzen würden, dann hätten wir den Sektor eben nach bereits zehn Kämpfen erobert. Aber die Guild of Serenity hat eben die Möglichkeit, diese Belagerungsarmee zu zerschlagen und Verteidigungsarmeen nachzustellen. Wichtig dabei ist, sie kann die Verteidigungsarmeen nicht nachstellen, wenn gerade eine Belagerungsarmee steht. Das heißt, sie muss den den kurzen Moment ausnutzen, wo der Gegner wieder dabei ist, eine neue Belagerungsarmee zu stellen, um ihre Verteidigungsarmeen ja aufzufüllen in dem Fall. Eine weitere Sache ist, dass eben Verteidigungsarmeen auch angeschlagen sein können. Das können wir jetzt beispielsweise hier in diesem Sektor sehen. Hier sehen wir, diese Verteidigungsarmee hat nur noch drei blaue Punkte und das heißt, man braucht auch nur noch drei Kämpfe machen, um diesen Sektor hier final zu erobern und nicht mehr ganze zehn. Und auch bei solchen Verteidigungsarmeen ist man, hat man die Möglichkeit, diese, ja, diese zu ersetzen. Also man kann jetzt hier beispielsweise eine Truppe auswählen und die Verteidigungsarmee, die jetzt hier platziert ist, durch eine Verteidigungsarmee ersetzen, die noch voll funktionstüchtig ist. Dazu ist es nicht nötig, dass man jetzt die eigenen persönlichen Einheiten, also dass die ähm, komplett heile sind, also komplett geheilt sind, die können hier auch ruhig angeschlagen sein, das ist komplett egal. Wichtig ist, man hat eine volle Truppe und stellt die jetzt hier rein und wenn man diese volle Truppe hier reinstellt, dann ist es, sind es auch wieder 10 blaue Pünktchen und ähm, dann sind auch wieder 10 Kämpfe nötig, um diese Verteidigungsarmee zu schlagen. Und so kann man halt während des Kampfes, sofern die Belagerungsarmee zerschlagen ist, dann immer Verteidigung nachstellen, solange bis der Gegner wieder die Belagerungsarmee nachstellt dann kann der Gegner wieder angreifen Man versucht die Belagerungsarmee zu, wieder zu zerstören. Wenn sie zerstört ist, verstellt man wieder die angeschlagenen Truppen nach und das sorgt dafür, dass der Gegner vielleicht irgendwann den Angriff abbricht, weil er nicht schnell genug vorankommt und nicht gegen die ständig wieder auffrischende Verteidigung ankommt. Vielleicht noch eine weitere Sache, wenn jetzt so eine... Verteidigungsarmee vollständig zerstört ist, dann bedeutet es nicht ihr, dass ihr neue Kosten habt, wenn ihr eure Verteidigungsarmee wieder reinstellen wollt. Also es en entstehen euch keine zusätzlichen Güterkosten, wenn jetzt eben eure Armeen zerstört sind. Wenn jetzt hier durch einen sehr sehr großen Zufall ja schon vorher acht Verteidigungsarmeen drin gestanden hätten, und der Gegner in der Lage gewesen wäre, eben diese sechs Verteidigungsarmeen zu zerstören, dann könnte ich jetzt hier auch einfach wieder neue Verteidigungsarmeen reinstellen und müsste dann eben diese Slots nicht mehr freischalten, weil die bereits freigeschaltet sind. Und das ist eben während des Kampfes so der Fall. Man muss eben nur die, die Slots auch freischalten. Also wenn man die Slots während des Kampfes nicht freigeschalten hat, dann braucht man eben ein bisschen mehr Zeit noch, um seine eigenen Truppen voll aufzufüllen, wenn man sich verteidigen möchte, weil man eben zusätzlich noch die Slots freischalten muss. Also man muss nicht nur den Moment abpassen, wo der Gegner gerade keine Belagerungsarmee hat, um eine Verteidigungsarmee reinzustellen, sondern muss auch noch auf die Schnelle einen Slot freischalten und dann noch die Belagerungsarmee reinsetzen. Genau, also ich habe euch jetzt mit einem kleinen Einblick gegeben, was eine starke und was eine schwache Verteidigung ist. Also müsst ihr euch überlegen, einerseits, welche Sektoren wollt ihr verteidigen, wie ernst nimmt ihr die Verteidigung, also sollen da schwache oder starke Einheiten drin sein und wie viele Slots wollt ihr freischalten, also wie viele verteidigende Truppen wollt ihr eigentlich einstellen. Also es kommt darauf an, wofür verteidigt ihr eigentlich? Was ist, was ist der Zweck eurer Verteidigung? In unserem Fall hier in der Zukunft wäre der Zweck unserer Verteidigung Zeitgewinn. Denn wenn wir jetzt beispielsweise diesen Sektor hier voll verteidigt haben und der Gegner beispielsweise diesen Sektor eben nicht voll verteidigt hat, hier fehlen ja noch drei Pünktchen, dann könnten wir hier nach der Abrechnung eben einen Angriff starten und wenn der Gegner einen Gegenangriff starten würde zum gleichen Zeitpunkt, hätten wir einen Zeitvorteil oder zumindest einen Verteidigungsvorteil, ihren Sektor einzunehmen, weil ihr Sektor nicht so stark verteidigt ist wie eben unser Sektor. Und dadurch könnten wir es unter Umständen schaffen, diesen Sektor zu holen, bevor der Gegner es schafft, uns den Sektor abzunehmen. Das Entscheidende ist halt, wenn der Gegner es schafft, uns den Sektor abzunehmen und der Sektor der letzte Sektor ist, der an diesen Sektor angrenzt, dann können wir diesen Sektor nicht mehr angreifen. Das wäre jetzt beispielsweise hier mit dem Hauptquartier des Gegners der Fall, wenn wir anfangen würden, diesen Sektor anzugreifen und der Gegner wäre einfach schneller als wir und würden diesen Sektor, unseren Sektor schneller einnehmen, als wir ihren Sektor einnehmen, dann könnte der Gegner, nachdem er unseren Sektor eingenommen hat, unsere Belagerungsarmee einfach zerstören und wir könnten dann nicht erneut angreifen, weil wir keinen angrenzenden Sektor mehr haben, um diesen Angriff erneut auszufüllen. Daher die Idee, den Sektor voll zu verteidigen, um dem Gegner Zeit zu nehmen oder ihn dazu zu zwingen, diesen Sektor zunächst anzugreifen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn man den Sektor jetzt hier nicht voll verteidigt, und der Gegner ist hier eben in einer guten Mannstärke da, dann holt er sich eben diesen Sektor sehr schnell und kann dann relativ einfach unsere Belagerungsarmee zerstören und muss sich da nicht groß mehr vor uns fürchten, dass wir diesen Sektor einnehmen können. Deswegen wird jetzt meine Empfehlung an meine Gildenmitglieder sein, diesen Sektor hier aufzudeffen, also voll zu verteidigen. Ist das ein Codewort? für die Fans. Und ich werde meiner Gilde schreiben, dass sie bitte im Laufe des Tages eben hier alle Sektoren voll verteidigen soll. Und das ist auch eine Sache, die ich immer relativ asynchron mache und die eben in der Gilde auch durch Leute erledigt werden können, die jetzt beispielsweise nicht am Abend beim GVG persönlich dabei sein können. Das ist ja auch so eine Sache, die man sich aufteilen kann, also beispielsweise, wer jetzt am Abend dabei ist, der braucht ja dann Einheiten für den konkreten Kampf und muss immer wieder Einheiten opfern, um den Angriff auszuführen, denn einerseits braucht ja der Angriff Belagerungsarmeen, die gestellt werden müssen, auch diese acht Einheiten sind ja dann beim Angriff immer weg und andererseits verliert man ja auch hin und wieder Einheiten, während man den Angriff ausführt. Das ist dann in einem gewissen Sinne eine Arbeitsteilung, indem man vorgibt, welche Sektoren verteidigt werden müssen, dies im Laufe des Tages eben durch Gildenmitglieder gemacht wird, die vielleicht am Abend nicht mitkämpfen können. Und dann am Abend diejenigen, die mitkämpfen, dann ihre Einheiten geschont haben und dann genug Einheiten parat haben, um eben Kämpfe auszufüllen. Eine andere Strategie, die auch dem Zeitgewinn dient, ist beispielsweise folgende. Es gibt insbesondere im Allezeitalter Gilden, die die Strände sehr stark verteidigen. Also man kann jetzt hier noch nicht so viel sehen, aber ihr seht vielleicht schon, hier bei, dieser, bei der Gilde Twist of Fate ist dieser unterste Sektor hier sehr, sehr stark verteidigt. Da stehen schon sechs Verteidigungsarmeen drin. Oder auch hier unten bei der Gilde Fairplay stehen auch bereits vier Verteidigungsarmeen in einigen der Sektoren. Aber eben noch nicht in allen. Und es kann durchaus sein, dass diese Gilden eben auch in ihren Gilden gesagt haben, bitte füllt diese Sektoren voll auf, damit die voll verteidigt sind. Und jetzt eben im Laufe des Tages diese Pünktchen hier immer mehr anwachsen und am nächsten Tag, wenn dann die Abrechnung stattfindet, diese Sektoren alle komplett verteidigt sind. Man macht das hier insbesondere im Allerzeitalter, um sich Zeit zu verschaffen, um nicht dazu gezwungen zu sein, in bestimmten Zeitaltern mit dem Kampf direkt nach der Abrechnung zu starten, indem man bestimmte Sektoren voll verteidigt, und sich dadurch einen Zeitbonus rausholt, um in anderen Zeitaltern erstmal aktiv zu sein. Ein weiterer Punkt, wozu man Sektoren voll verteidigt, wäre eine Ablenkungsfunktion. Man könnte beispielsweise so tun, als wenn man einen Angriff plant, indem man – ich zeig das mal hier in der Jahrhundertwende – Also wir könnten hier einen möglichen Angriff vortäuschen, den wir vom morgen planen, indem wir beispielsweise diesen Sektor hier 38,8 voll verteidigen würden. Und das könnten andere benachbarte Gilden so interpretieren, dass wir den Sektor voll verteidigt haben, weil wir vorhaben, von diesem Sektor aus Angriffe auszuführen. Die Gilde würde dann aufpassen müssen, ob man eine Aktion ausführt in dem Zeitalter und würde dadurch eben einen Teil ihrer Kräfte woanders binden und man hätte dann wiederum ein leichteres Spiel an dem Ort, wo man tatsächlich angreifen will. Der letzte Punkt, der mir eingefallen ist, zu welcher Strategie eine Verteidigung dient ist zur Abschränkung. Und das sieht man hier beispielsweise insbesondere in der Eisenzeit, wenn man hier auf die Karte geht. Da seht ihr, dass bestimmte Sektoren komplett verteidigt sind. Also hier seht ihr zum Beispiel die Gilde Demokratie für alle. Die hat hier unten jede Menge Sektoren und fast alle von denen sind voll verteidigt. Ebenso hier oben bei den Piraten fast alle sind voll verteidigt. Oder hier bei trading company das hat den zweck dass gilden die sich mal eben auf die schnelle ein paar sektoren holen wollen das hier nicht machen können weil hier eben acht truppen mit die zehn einheiten drin stehen und das sind 80 kämpfe die da auszuführen sind das heißt es sind keine sektoren für einen schnellen sieg und dieser Abschreckungsmechanismus sorgt dafür, dass eine Gilde, die vielleicht hier vorhat, sich ein paar Sektoren einzuheimsen in, der, in dem Zeitalter, nicht auf die Trading Company gehen würde, sondern eher auf die, die Gilde hier unter, was die Krieger Baldur sind. Weil die haben nichts verteidigt und da kann man sich mal auf die Schnelle jede Menge Sektoren holen. Das war es eigentlich soweit, was ich zu den Verteidigungsarmeen heute sagen wollte. Ich hoffe, das war soweit verständlich und interessant für euch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dem Video, wenn es euch gefallen hat, ein Like gibt. Und wenn ihr auch die nächsten Folgen der GVG-Tutorial-Serie oder meiner anderen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Sonst danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Ciao!